Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Sebastian, ihr seid hier auf Tupac VR und hier gibt es alles rund um das Thema VR und heute habe ich euch ein Game mitgebracht, was sich Dimio nennt. Dimio ist ein Tabletop VR-Game, ähm, ja, aller das schwarze Auge, Hero Quest und sowas und das Ganze halt in VR hat halt, äh, ja, jede Map hat so seine eigene Story, Geschichte und äh, ja, man muss da halt durch die Dungeons durchkommen, ist ein rundenbasiertes Game und äh, wer diese games mag also rundenbasiert ähm, tabletop games also so brettspiele also der ist hier richtig aufgehoben für mich ist es einer der überraschungstitel 2021 also richtig geiles game ich würde fast so weit gehen best erschienener titel 2021 also ich werde hier mit sicherheit sehr viel zeit verbringen denn äh, das game macht so viel spaß ich habe es jetzt ähm, hier in dem video mit der quest gespielt zeige euch den Singleplayer-Teil. Und äh, dann gibt es noch ein anderes Video, das kann ich hier mal in die Infobox packen. Da habe ich ähm, im Multiplayer gezockt mit dem Chris Reality, mit, der Hoshi, mit dem Hoshi82 und dem Patrick von die Zockstube. Und äh, wir haben dann zusammen Multiplayer-Dimio gezockt. Und das habe ich dann mit der Valve Index gespielt, PC VR. Und äh, ja, so könnt ihr dann auch mal ein bisschen Grafikvergleiche sehen. Wie sieht es auf der Quest aus, wie sieht es äh, mit dem PC aus. Und äh, ja, könnt ihr euch das mal so anschauen. Hier möchte ich euch jetzt den Singleplayer-Parten so ein bisschen zeigen. Und äh, im anderen Video seht ihr einen kompletten Run ähm, vom Multiplayer-Part. Also da haben wir, ich glaube, über anderthalb Stunden gespielt. Ich habe auch echt nicht viel weggeschnitten, also äh, könnt ihr euch gerne reinziehen. Äh, war eine lustige Runde auf jeden Fall. Und äh, ja, das erstmal dazu. Kommen wir gucken uns mal ganz kurz die äh, Oculus-Seite an, ist jetzt nicht so viel. Und ähm, ja, hier sehen wir noch nicht den Preis. Es soll, glaube ich, 29,99 kosten, äh, ab Erscheinungsdatum. Und ich muss sagen, ich. Ich muss äh, lobend erwähnen, dass man hier einfach einen Raum erstellen kann. Ähm, man kriegt eine Raumnummer und alle Leute, die das Game haben, können dann halt über diese Raumnummer joinen. Egal, ob wir jetzt eine Steam-VR-Brille haben und äh, zwei Leute haben eine Quest oder, ne, das kann man komplett im Crossplay spielen. Voice-Chat funktioniert wunderbar, also auch in einer guten Qualität. Also da kann man echt nicht meckern und so sollten Spiele eigentlich sein, dass wir wirklich, ja alle äh, PC-VR-Headsets, sets Quest-Headsets äh, Quest -Headsets zusammenbringen und wir zusammen dann spielen können. Und nicht, dass es so ein autarkes System ist. Und ich finde, das ist hier echt gut gelungen. Und ähm, ja, also dieses Game ist auch perfekt in der, für die heutige Zeit. So kann man wirklich echt tolle Spieleabende äh, in VR erleben mit seinen Freunden und äh, ja kann so ein paar Abenteuer erleben. Also, wer diese Games mag... Als Brettspiel, der wird das hier auch lieben. Also, ich bin echt mega Fan von dem Game. Ich hype das wirklich, weil es einfach genial ist. Ich hatte meinen Spaß und ja, ich hoffe, ihr habt jetzt auch, auch euren Spaß bei dem Gameplay hier und ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Willkommen the Elven Acropolis von Helmar. Deep inside these unhallowed catacombs, the mad Elven King lies locked in his golden sarcophagus. His spirit trapped between this world and the next. In a desperate bid for immortality, the king made a terrible pact with the Outer Darkness, bringing certain doom on himself and his loyal subjects. Now, their spirits too have been forever sealed in sarcophagi scattered across the necropolis, and their plight has caused vile corruption to seep into the surrounding lands. To save the realm, you must find and set their spirits free And vanquish any foul fiend standing in your way. So Leute, willkommen beim Game Dimio und wir schauen uns das Game jetzt mal mit der Quest 2 an. Und ja, wir werden als erstes hier in diesem Keller begrüßt, sage ich mal, vom Game. Und ja, vom Look her sieht er so mega nach 80er Jahre aus, so ja 80er Jahre Filme. Ich glaube im äh, Multiplayer-Game, was wir gemacht haben mit äh, Chris Reality Hoshi und äh, dem Patrick von die Zockstube, da meint halt einer irgendwie, Stranger Things, und ja, das passt natürlich auch. Und ja, als erstes zeige ich euch mal das Menü. Ich möchte euch hier auch kein komplettes Gameplay heute zeigen. Ich möchte euch mal das Game als Singleplayer zeigen, mit der Quest 2, damit wir auch so einen kleinen Grafikvergleich haben. Wie sieht es mit der Quest aus? Wie sieht es mit dem PC aus? Und äh, ja, das PC-VR-Gameplay werde ich unten in die Beschreibung packen, oben in die Infobox, also schaut gerne mal da rein. Und da zeige ich halt dann den Multiplayer-Game mit den anderen Jungs. Und ja, hier ist das Menü. Hier haben wir einmal schnelles Spiel, falls wir Mehrspieler-Modus zocken wollen mit anderen Leuten. Da kann man auf schnelles Spiel drücken. Man kann Spiel hosten, also dann bekommt man eine Nummer, eine Raumnummer und kann das seinen Freunden mitteilen. Die können dann über Spiel beitreten, dann diese Nummer eingeben und dann ist man in einem Raum und äh, kann sich über Voice unterhalten und so weiter und so fort. Und ja, das Game dann zusammenspielen, das ist das Wichtigste. Wir haben einen Erfahrungsbalken äh, und äh, hier können wir Skins freischalten, wie wir hier sehen. Masken und so weiter und so fort. Gehen wir mal ganz kurz hier. Zu den Gegenständen, das sind die Skins. Wir haben ja vier Charaktere. Wächterin, Jägerin, Assassine oder der Zauberer. Und wenn ich hier draufklicke, dann sehen wir hier schon mal die Zauberrobe. Und da kann man halt andere Sachen dann freischalten. Grundplatten sind die Platten, wo die äh, Figuren halt draufstehen. Und hier haben wir die Masken. Das sind äh, ja die Sachen, wie uns die anderen dann sehen. Hier sieht man dann nur eine Brille oder so eine komische kleine ja, was ähnlich aussieht wie eine Brille und ähm, das sehen dann die anderen, mit denen wir dann zusammenspielen dann haben wir hier nochmal die Einstellungen den Keller können wir ausblenden wir können den Keller wieder einblenden und ähm, ja, den Tisch neigen kann man deaktivieren oder aktivieren und man neigt den Tisch, indem man mit dem Thumbstick dann äh, Bewegungen macht ich meine hoch oder runter und dann neigt sich der Tisch ist natürlich ganz gut, wenn man nicht die ganze Zeit so runtergucken will, ne? dann kann man sich den Tisch neigen, wie man möchte und äh, die Sprache ist jetzt hier auf Deutsch. Man hat keine deutsche Sprachausgabe, aber deutsche Texte ist äh, sehr sehr wichtig, finde ich. Und hier können wir die Audiosachen einstellen, Audioquellen und da haben wir Musik, Soundeffekte und den Sprachchat und das können wir uns dann individuell ein anpassen, wie wir wollen. Hier haben wir nochmal kleine Demo, ah äh, Demo, äh, kleine Hilfe und wir haben hier ein Tutorial, was ich schon gespielt habe und ich würde sagen, jetzt gehen wir in den Gefechtsmodus Einzelspieler und äh, ja, wie ich schon eben gesagt, ich möchte das nicht komplett durchspielen. Ich zeige euch mal eine Ebene, damit wir so ein kleines Gefühl haben. Erkläre so ein bisschen was dabei. Das haben wir in dem Mehrspielermodus jetzt nicht gemacht. Also los geht's. So, so fängt es an. Wir können uns eine Figur aussuchen, die wir hier spielen wollen. Und ähm, ja, ich spiele gerne den Zauberer. In diesem Gefechtsmodus spielen wir dann nur zu dritt. Also wir müssen einen Startchampion auswählen und dann werden, ich weiß nicht, ob es Zufall ist, auf jeden Fall spielen wir dann mit dem hier und mit dem. Und äh, der, die Jägerin ist dann leider nicht dabei. So, und hier haben wir aber immer... Ja, wie es zu jedem Rollenspiel- und Tabletop-Game gehört, eine Story. Und die Story ist hier der schwarze Sarkophag. Und ja, ich, ich versuche es mal vorzulesen. <lacht> die Elfennekropolis ist ein von dem Alpharak befallener, verschandelter Ort. In ihren tiefsten Ebenen sind die Elfengeister im schwarzen Sarkophag gefangen. Und die Auflösung des Fluchs beginnt mit ihrer Befreiung. Um diesen verdorbenen Sarg zu öffnen, musst du zuerst die Elfenkönigin besiegen und den Schlussstein zurückholen. Aber Vorsicht! Eine Entourage von untoten Kreaturen benutzen dreckige Zaubersprüche, um ihre Unverwundbarkeit aufrechtzuerhalten. Der vernichtende Einfluss des Alfarak hat die Elfenkönigin in eine wuterfüllte, grauenerregende Abscheulichkeit verwandelt. Hüte dich vor ihrer Stimme! Sie kann Feuerbälle schießen, kann den Boden mit einem mächtigen Stampfen erbeben lassen, wird von einer Entourage von Zauberer ge geschützt. Also, Buch 1. Und äh, ich würde sagen, ich bin uns jetzt hier mal oder nimm mir den Zauberer. I am ready. I am ready. Das Coole ist, wir können uns die Map, wie wir wollen, drehen. Wir können rauszoomen. Wir können sehr nah ranzoomen. Ja? Wir können uns das Geschehen von allen Seiten anschauen, das ist mega geil gemacht. Und äh, also zur Grafik muss ich sagen, klar, es ist jetzt nicht so ganz detailliert wie die PC-VR-Version, aber hey, für die Quest 2, die macht hier einen richtig guten Job und für ein Tabletop-Game, mega. Also das ist für die Quest auch wie, wie viel gemacht für die Quest, denn äh, ja, man kann so bequem im Wohnzimmer mal mit den Jungs zocken. Ne? kann sich eine Runde Dimio reinziehen und äh, ja, braucht nicht extra zum PC, Ahz aufziehen und so weiter. Also mit der Quest ist es schon echt genial. Und ja, die Figuren bewegen können wir, indem wir mit dem Trigger die nehmen und dann können wir die in diesen Aktionsradius bewegen. Man hat zwei Aktionspunkte, die man machen kann. Und äh, ja, hier haben wir jetzt schon den ersten gemacht und den zweiten. Ich öffne jetzt einfach mal das Tor. In eine neue Ebene, dann geht's runter. Your Only then can the trapped elven Spirits be released. So, wir sind jetzt hier eine Ebene runtergegangen. Es gibt insgesamt drei Ebenen, bis wir zum End Endgegner kommen. Das müssen wir halt alles dann erreichen. Man äh, findet jetzt hier irgendwo einen. Ja. Einen Weg nach unten, man muss auch einen Endgegner besiegen, der einen Schlüssel hat, also irgendein Gegner hier hat einen Schlüssel, den muss man zuerst holen, bevor man dann da runterkommt. Hier werden uns Points of Interest angezeigt, also da könnten Truhen sein, da könnte so ein Heilbrunnen sein, da, könnten, äh, da könnte der, der Weg nach unten sein, zur nächsten Ebene, also das alles kann sein. Jeder Spieler hier hat Karten und äh, ja, der Zauberer, hat diese Karten am Anfang. Wir können, indem wir Gegner besiegen, Karten bekommen, indem wir Truhen öffnen. Und wenn wir eine Ebene runterkommen, können wir uns nachher Karten kaufen. Indem wir hier dieses Geld einsammeln, bekommen wir halt Kohle und können die oder Goldmünzen und können diese nachher benutzen. Die Karten, die sind alle weg, wenn man die einmal benutzt. Diese hier, also jede, jeder Charakter hat auch eine Karte, die sich jede Runde wieder auflädt. Und das sieht man an diesem Symbol hier. Und äh, dieses Aufladesymbol. Und äh, das ist vom Zauberer jetzt, er kann einmal einen Feind betäuben und verletzen. Und äh, hier in diese Symbole sehen wir ein Schwert und einmal zwei gekreuzte Schwerter. Und das ist der Schaden, den wir machen. Ein Schaden, drei Schaden bei diesem Angriff. Und äh, ja wenn wir würfeln, haben wir entweder ein oder zwei Schwerter auf dem Würfel und dementsprechend... Ähm, ja, richten mir dann Schaden aus. Okay, wir sammeln jetzt hier erstmal das Geld ein. Ohne dass uns hier irgendeiner was kann. <lacht> und ah, jetzt haben wir hier wirklich das Zufall, Zufallsprinzip, welche zwei anderen Charaktere dann mit einem kommen. Jetzt haben wir hier äh, den äh, den Bogenschützen und hier haben wir den Assassinen. Und äh, der Bogenschütze kann halt hier diese Sachen machen. Er hat Zwei wiederaufladbare Pfeile, die wir benutzen können. Ist auch sehr gut. Also muss man sich auch so ein bisschen auf die Charaktere einlassen. Der Assassine, der kann schleichen und ist dann getarnt. Das mache ich jetzt einfach mal. Also jetzt, wenn ich hier aufmache, dann dürften die Gegner, wenn jetzt hier was kommt, dürfen einen nicht sehen. Und jetzt gehe ich einfach mal mit dem... Zauberer hier lang. Hier sieht es noch gut aus. Ach, okay. Der muss, noch, der muss noch einen Schritt machen. Wir holen hier erstmal alle rein. Jetzt habe ich natürlich keinen so mega Nahkämpfer außer den hier, der gut schleichen kann. Mal gucken, wann die ersten Gegner uns hier holen. <lacht> so. Jetzt machen wir mal die Tür hier auf. Pfeil, kann ich jetzt hier noch gar nicht ansetzen, ist ein bisschen blöd, ich hätte den Zauberer wegmachen sollen, aber ich wollte eigentlich so gar nicht gehen, aber ich kann den von hier aus schon angreifen, bevor wir das aber machen, wir können uns immer anschauen, was sind das für Gegner, ja? hier haben wir zum Beispiel Heilbrunnen, Spinnenei, wenn wir die zerstören, kommen Spinnen raus, komm wir zerstören erstmal die jetzt hier, und hier jetzt haben wir den Würfel und wenn wir das Symbol äh, treffen, dann macht er keinen Schaden oder macht nur so, ja, dreht sich einmal und macht Zufallsprinzip, wo der gerade trifft. Okay. Just like Tom. Eat it. So, schleichen wäre mal definitiv... Na komm. Okay, kann ich jetzt gerade nicht machen. Okay, machen wir. machen wir den direkten Angriff hier. One quick start. Oh, yes! <lacht> also, hier haben wir jetzt ein paar Gegner. Jetzt ziehe ich mich erst noch mal. Ne, warte mal, warte, warte, warte, warte. Kann ich jetzt abbrechen? Nein, okay. Dann bleiben It's wir erstmal the so. Step. Okay, die werden jetzt den Zauberer alle angreifen. Das ist nicht so gut. Okay. Der Zauberer hat jetzt die Möglichkeit, einen Flächenzauber anzuwenden. Und das machen wir jetzt auch. Und vorsichtig, man kann auch die anderen Mitspieler treffen und das wäre nicht so gut. Das ist aber eigentlich perfekt hier. Und wenn wir jetzt zwei Schwerter haben, wäre es echt genial. You dare fight me? Panik, der läuft erstmal weg. Okay, jetzt haben wir natürlich die, das Spinnenei zerstört. Und äh, jetzt blockieren wir den. Ich setze den einmal. So. Das heißt, jetzt kann da erstmal schon mal keiner hin. Jetzt machen wir hier nochmal einen Schaden auf die auf diese Ratte. <lacht> Das Time to go jetzt Monster! Hm. Ist noch eine Spinne? muss natürlich jetzt einmal den Heiltrank nutzen, weil er sonst äh, kaputt ist. Oh, hier kommt einer. Dann seppe ich jetzt erstmal hier diese Spinne. Die ist jetzt betäubt. Und Jetzt ziehe ich mich erst nochmal zurück. Wir müssen uns ja auf jeden Fall erstmal killen. Und dann kümmern wir uns danach um die Spinne, weil der fällt My uns gleich der Hm. Der hat eine Giftbombe. So, die Giftbombe, die werden wir jetzt hier schon mal platzieren. Please inhale the fumes. So. Schon mal gut. Hm. <lacht> ich ich bleibe erstmal da, ich berende die Runde. Die Spinne kriegt gerade gut Schaden. Die Spinnen sind gerade noch ein bisschen nervig. Jetzt müssen wir echt die erstmal seppen hier, dass keine mehr vorbeikommt. Okay. Bringt das nicht so viel. Okay, das würde jetzt auch nichts bringen. Dann muss ich mich erstmal hier um, um den kümmern. Jetzt ja. kriegt der nochmal einen hier. Und dann sollte der erstmal Geschichte sein. Ja, sehr, gut. sehr gut. Warte, wir gucken. Welcher hat mehr? Zwei, zwei, okay. So. Fahnen. Angreifen und dann haben wir erstmal ein bisschen was geschafft. Jetzt. Jetzt sind die dran. Okay. Die große Spinne wird natürlich. Jetzt schwierig. Jetzt kommen wir. Jetzt können wir sie einfrieren. Wow. Sie ist am Museum. Es kratzt. Acht. Giftspritze 10. Okay. Ich hoffe mal, dass wir mal zwei Schwerter kriegen auch. Straight. Komm, zwei. Hm. noch getarnt, ich weiß es gar nicht. Komm, wir gehen auf, auf Nummer, auf Nummer Risiko, wollte ich sagen. Okay, der ist K.O. Ist aber schon mal gut. Ich kann ihn wiederbeleben. Wenn wir jetzt hier... Ah oh, ne. Der musste, müsste schon da hingehen. Okay. Ja, aber... Einmal Heilung für alle und dann bloß Ah, okay, da kann jetzt nicht weg. Schade. Okay. Straight. Natürlich das Blöde, diese ähm, Giftbombe, die breitet sich immer weiter aus. Jetzt is... müssen wir einfach mal hier lang gehen. Right. What should I do? Ah, ah! So, jetzt ein Pfeil drauf. Sollte, sollte der Geschichte sein. Und jetzt gehen wir auch schon mal eine weiter. Boah. Das ist ja Wahnsinn. Okay. Der hat den Schlüssel. Also wir müssen die jetzt auf jeden Fall erledigen. What a juicy oh. Nicht gut. Also, getan ist er nur, wenn er nicht wirklich angreift, glaube ich. <lacht> okay, das ist K.O. Nicht gut. dead oh. Nicht gut. Nicht gut. Schein Kontrolle. Wenigstens ein paar getroffen. Okay, das ist gut. Du überzeugst einen Feind, für dich zu kämpfen. Das ist ja eine gute Wahl hier: Elfenplünderer. Die Spinne wäre am besten, glaube ich. Aber oh, komm, wir nehmen den, den können wir jetzt, können wir jetzt mal benutzen. Wir müssen jetzt irgendwie. Ein monster Zu den da hinten kommen. immer auf den armen Zauberer ja viele viele Möglichkeiten haben wir ja nicht mehr ne ich denke mal dass wir gleich sterben werden time to go soon the monsters are moving ja wahnsinn Da ist eine Truhe. Da gehe ich jetzt noch hin. Ich probiere das einfach mal. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber... So. Ich muss jetzt hier die Eisland oh. kaputt machen. Das wäre, das wäre sehr gut, wenn ich das jetzt noch überleben kann. Oh. Muss spenden. Cool, Maita, which means monster tough. Yeah, There, that should do it. Oh, das ist sehr gut. This will keep them occupied. Ja, halt dran, brauchen wir. Jetzt müssen wir den irgendwie dahin wiederholen. Runde Ben für den Zauberer. Den kann ich jetzt erstmal hier hin. Ich hatte mal eine Runde gemacht, die war ein bisschen einfacher, muss ich sagen. Also eigentlich, das, das kann ich, das kann ich nicht mehr schaffen. Ah, dann hat man auch noch kein Glück. Also ein bisschen Glück wäre ja gut gewesen. Wenigstens etwas. Schieß doch hier! Ich bin mit meinem Zauberer jetzt alleine. Super. super, super. jetzt dieser Härtetrank nehmen, macht mich drei Runden unverwundbar. Ich geb nicht auf. Ich Ich geb nicht auf. Kein Schaden, aber vergiftet. Na toll. Das, das, das ist ja unmöglich. Ich müsste jetzt irgendwas mit Flächenschaden haben, aber... They will all abomination. Ich habe eine Idee. Ich muss drauf. Egal ob ich jetzt auch Schaden nehme. I do. uns rangezogen Na toll this Time This will protect us Goodef <lacht> <lacht> <lacht> ah. oh, Fight me Das ist spannend hier, ey. <lacht> Werde ich irgendwie wegkommen? Nee. Ich komme auf keinen Fall weg. It is time. Be gone, Fiend. Tschüss. Gut. Now it's the enemy turn. <lacht> ah, wir sind verloren. Oh, die können sich auch noch so weit teleportieren, diese Typen. I stand prepared. Oh, oh. Gift, um Gift? Hier ist doch nichts. Das war's jetzt. Come. All right. Monster time. What Should I do? Na super, eh. This should dampen das war Ja, gut. You were defeated in battle. Also, ich hatte eine Testrunde vorher gemacht, muss ich sagen. Und äh, die war ein bisschen besser. Da hatte ich aber auch den. nicht die Jägerin, sondern diesen, diesen Krieger. Und der kann ein bisschen besser, das ist für den Nahkampf sehr gut, der kann äh, fünf Rüstungsteile aufbauen und, also, ein bisschen einfacher mit dem, mit, mit den, jetzt hatte ich ja quasi drei, ja, der Assassin ist ein Nahkämpfer, aber ansonsten zwei Fernkämpfer und, ja, wir wurden jetzt echt überrannt, ne, Es war ein Gemetzel, es war ein, ein Abschlachten. <lacht> Ja Leute, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und ich muss sagen, die Quest-Version gefällt mir genauso gut wie die PC-VR-Version. Klar, grafisch ist es ein bisschen schlechter, aber auch. Ich, ich würde sagen minimal. Also es gefällt mir hier genauso gut wie mit dem, mit dem PC. Auch wenn es auf dem PC ein bisschen feiner alles aussieht. Die Figurchen, wenn man die nah ranzoomt, sehen die besser aus. Aber ansonsten ist ein Brettspiel, ein Tabletop-Game. Das muss jetzt nicht die mega Half-Life Alex grafik haben. Das, was wir hier sehen, reicht. Und ich bin gespannt auf die nächste Multiplayer-Runde, weil das hat mir natürlich jetzt auch Spaß gemacht. Aber das Game ist für Multiplayer ausgelegt und so sollte es man, so sollte es man auch eigentlich spielen. So, Mann! Und äh, ja, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Wenn ihr äh, ja, den Like-Button jetzt mal drückt. Und ja, wie hat euch das Game hier gefallen? Gerne mal in die Kommentare. Und äh, holt euch das auch. Auch gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich interessieren, äh, was ihr von dem Game haltet. Und ob ihr auch eventuell jetzt schon Fan von dem Game seid wie ich. Also ich, ich liebe das. Und ich muss mich jetzt äh, echt ein bisschen taktischer äh, verhalten, um, um auch mal alleine so ein bisschen weiterzukommen. Ja, Leute. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao!